Auf den Tagesordnungspunkt 65 Beschlussempfehlung der Ausschüsse zu Petitionen. Hier haben die Kollegen der Linken darum gebeten, dass wir getrennt abstimmen. Die Petitionen 3369, 19, 3375 19, 19, und 3395 Können wir das auch im Block machen oder müssen wir das einzeln machen? Kann auch im Block gemacht werden. Nein, Einzel. Also gut, dann lassen wir abstimmen. Schlussempfehlung 3369. Aus 19. Wer der Beschlussempfehlung zustimmt, bitte ich um das Handzeichen. Gegenstimmen? Enthaltungen? Das war das Ganze aus mit Ausnahme der Fraktion Die Linke. Damit ist die Beschlussempfehlung zugestimmt. 3375 aus 19. Wer ist dafür? CDU, SPD, FDP, BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN. Wer ist dagegen? Die Fraktion Die Linke und die Frau Kollegin Öztürk. Damit so beschlossen. 36 31 aus 19 wer ist dafür CDU SPD FDP Grüne wer ist dagegen Aktion Die Linke was Nicht. keiner dagegen wer enthält sich Aktion Die Linke und die Frau Kollegin Öztürk und 39 35 aus 19 wer ist dafür CDU SPD FDP Grüne dagegen DIE LINKE und Frau Kollegin Öztürk enthalten, tut sich keine, Dann sind die Beschlussempfehlungen von diesen vier Petitionen so beschlossen. Jetzt machen wir die Gesamtabstimmung über die Beschlussempfehlung, Drucksache 19.5395. Wer stimmt zu? Wer ist dagegen? Keine. Einstimmig. Dann so beschlossen. Dann kommen wir zu Tagesordnungspunkt 61, Beschlussempfehlung und Bericht des Kulturpolitischen Ausschusses, 19.5391 zu 19.5164. Berichterstattung ist nicht gewünscht. Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? FDP. Wer enthält sich? SPD, die Fraktion DIE LINKE und die Frau Kollegin Öztürk. Dann ist das so beschlossen. 62. Beschlussempfehlung Bericht des Kulturpolitischen Ausschusses 1953, 19 1951-72. Wer ist dafür? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN FDP. Wer ist dagegen? Die Fraktion Die Linke, Frau Kollegin Öztürk, wer enthält sich? Die SPD, dann ist die Beschlussempfehlung so gefasst. 63. Beschlussempfehlung, Bericht des Kulturpolitischen Ausschusses 1953 9 zu 19, 01. Wer ist dafür? Die CDU, Bündnis 90 die Grünen, wer ist dagegen? Die SPD, die Fraktion Die Linke, die Frau Kollegin Öztürk, wer enthält sich? Die FDP, dann ist die Beschlussempfehlung so gefasst. Genehmigt. Dann ist 64, Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Drucksache 19, zu Drucksache 19, Wer ist dafür? – CDU, SPD, BÜNDNIS 90DIE GRÜNEN, Fraktion DIE LINKE, Frau Kollegin Öztürk. Wer ist dagegen? – Die FDP. Langt nicht ganz, René. Damit ist mit Mehrheit die Beschlussempfehlung so ebenfalls beschlossen. Dann wären wir am Ende der Sitzung. Ich weise Sie noch darauf hin, dass nun der Dokumentarfilm, der Auftrag Tobias, der Auftrag Luther und die Johanniter im Medienraum gezeigt wird. im Anschluss in der Eingangshalle ein Imbiss statt. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Gehen Sie bei Zeit ins Bett, damit Sie fit sind für morgen früh, die Plenarsitzung. Alles Gute. Die Sitzung ist geschlossen.